Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ihr seht es, ich habe einen Gast heute und zwar einen Gast, auf den ich ganz, ganz stolz bin und ich mich total freue, dass er sich Zeit genommen hat. Und zwar Hans Königsmann. Herzlich willkommen bei Senkrechtstarter. Ja, guten Morgen. <lacht> ja, stimmt, das ist ja guten Morgen bei dir. Du bist ja in den USA in K Kalifornien gerade, ne? Genau, ich freue mich auch dabei zu sein hier. Du warst, glaube ich, der vierte Ingenieur oder technische Beruf, der irgendwie bei SpaceX angefangen hat. Also wirklich ganz am Anfang, äh, Tag 1 SpaceX-Gründung ging es äh, los und du bist dabei gewesen. Ähm, du hast in Berlin studiert, äh, promoviert in Bremen, bist dann irgendwie über um, nicht Umwege, eigentlich relativ geradlinig äh, von dem Projekt, was du ähm, in Bremen hattest in die USA gekommen. Eigentlich war das, glaube ich, mehr so ein Abenteuer geplant. So ein bisschen mal für zwei Jahre oder so. Und ähm, ja, daraus ist mehr geworden. Und äh, dann irgendwann kam das Abenteuer SpaceX. Und ich glaube, mittlerweile bist du eigentlich äh, in den USA angekommen. Ähm, da hatte in den, ja, sich einen... Ja, ein junger Millionär äh, sich an dich gewandt und äh, hat gefragt, ob du mitmachen möchtest bei seinem Unternehmen. Und äh, ja, daraus ist dann irgendwann SpaceX geworden. Du warst da äh, Vice President für. Avionics, also für Flugsteuerung und dann später für flight Reliability und ähm, ja, also im Prinzip äh, Qualitätssicherung und äh, die Startabläufe, würde ich jetzt mal so, äh, so sagen. Und ich glaube, es ist nicht falsch zu sagen, hinter dir stehen sie ja schon, dass du einer der Väter von Falcon 1, Falcon 9, Dragon und Crew Dragon bist. Ähm, das ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend. Also ich würde mal sagen, wenn ich einer dieser Punkte in meinem Leben abgehakt hätte, dann würde ich sagen, ich habe eine großartige Karriere hingelegt. So rückblickend betrachtet, war das ein ganz schöner Ritt, oder? Ja, es war, war ein ganz schöner Ritt und es ist auch eine gute Story. Also, <lacht> ähm, Im Prinzip hätte ich mir das selber nicht, nicht träumen lassen. Und ähm, wie du schon sagst, die, die, am Anfang war das halt nur ein zwei Jahres Ausflug nach Kalifornien, um einfach mal zu gucken, wie es woanders halt ist. Nicht? Mhm. Und ähm, ich hatte halt äh, promoviert in Bremen, hatte das Projekt Bremen abgeschlossen und ähm, dachte mir, ja gut, ich kann ein bisschen was riskieren, bevor ich ähm, in, äh, in, in, den, in der deutschen Raumfahrtindustrie irgendwo verschwinde. Mhm. Und dann bin ich halt hier bei einer kleinen Firma gelandet, die ist Michael Kursen am Anfang. Und es hat, war, war nicht unbedingt leicht am Anfang, war schon äh, schwierig, sich zurechtzufinden, war alles anders hier. Und, ähm, hat eine Weile gedauert, bis wir uns zurechtgefunden haben, aber dann haben wir es halt eben auch gemocht. Nicht? Und nach fünf Jahren bin ich dann halt, wie du schon erzählt hast, in Elon reingerannt. Völlig zufällig im Prinzip. Elon hatte noch ein bisschen mehr gehört über mich, von wegen, was ich an Avionics Arbeit mache. halt. Und dann hat er mir halt angeboten, Avionics bei SpaceX zu machen. Und ich war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und, ähm und Elon hatte das Funding alles schon da. Und und ähm, wir haben sofort losgelegt zu basteln, sozusagen. Ne? Und ähm, ja, von da an ging es nicht besonders ähm, einfach weiter. Wir hatten halt ein paar Misserfolge paar, äh, auch, also ein paar Fehlschläge. Aber im, im Endeffekt ging es immer besser voran. Und irgendwann kam halt der große Durchbruch ähm, mit Falcon 9 und, und Dragon. Ähm, und dann halt eben auch der Space Station halt. Mhm. Ähm, die Leute hören es ja, du redest Deutsch. Hans Königsmann, äh, ich glaube, die Amerikaner, die äh, nehmen die Umlaute dann weg und machen dann ein OE raus. Ähm, braucht jede Raketenentwicklung so einen Quotendeutschen, oder? <lacht> ja, ein bisschen schon, nicht? also zumindest die die was werden. <lacht> ähm, äh, ja, schon irgendwie komisch, nicht? Ähm, also, ich glaube, ich glaub, ich glaub, das ist wirklich Zufall gewesen in diesem Fall. Mhm. Also, ähm, ich war halt da und hatte halt die richtigen die richtige Ausbildung, die richtigen Fähigkeiten, um da mitzumachen. Ich bin, bin mehr, mehr ein System, Systemperson. Ich bin nicht besonders, mein Wissen ist nicht sehr tief, sondern relativ breit. Und das war genau das, was man halt am Anfang auch in den ersten Jahren brauchte. Mhm. Und, und was, man, was mir auch halt über die ganzen Jahre auch weitergeholfen hat. Ich verstehe von jedem System ein bisschen was. Und das muss halt Leute geben, die das können. Ne? Mhm. Dieses Vorstellungsgespräch, nenne ich es jetzt mal, ich hatte darüber in dem Buch Lift Off von Eric Berger gelesen, was ich hervorragend finde und ähm, der meinte, dass ich glaube, Elon Musk ist zu dir nach Hause gekommen für das Vorstellungsgespräch und hat sich irgendwie angeguckt, wie du wohnst und äh, ist auch an, vor deinem Bücherregal stehen geblieben. Stimmt die Geschichte so? Nee, nicht ganz, aber, aber ähm, er, kam, er kam zu mir nach Hause mhm. und ähm, ähm, einfach wollte, kein, wir hatten kein Office am Anfang und wir hatten es also... Ähm, selbst später, selbst danach noch, als ich sozusagen schon geheuert war, haben wir uns in Hotel-Meeting-Rooms getroffen, um halt das, das ganze Team zusammenzukriegen. Aber am Anfang war es halt logisch, dass er nach Hause kommt. Ich fand das immer genial. Ich habe gedacht, naja, wenn ich, nach, wenn ich ein Interview zu Hause machen könnte, dann würde ich immer aufs Bücherregal gucken und so Sachen. Ja? Mhm. Elon selber, weiß ich nicht, ob er, ob er aufs Bücherregal geschaut hat oder nicht. Ähm, aber das ist halt, wenn du zu Hause bist, das gibt halt einen anderen Eindruck von den Menschen als... Äh, als wenn du ihn einlädst in, in ein Büro und dann halt dort irgendwas machst, nicht? Ähm, also von, von dem Zug fand ich das immer genial, aber es war eigentlich aus der Notwendigkeit geboren, dass wir wirklich keinen Platz hatten. <lacht> da kann ich mich ja fast glücklich schätzen, dass du mich ja jetzt auch äh, zu dir mit nach Hause nimmst und äh, hinten Raketen zeigst. Also wir hatten ja überlegt, du warst ja in äh, Berlin jetzt gerade gewesen, meine ich, und... Äh, wir haben uns dann bewusst entschieden, das Interview nicht zu machen, damit du zu Hause bist. Und ähm, ja, wahrscheinlich wäre das sonst ein Hotel-Room äh, gewesen oder bist du bei Familie gewesen? Nein, nee, ich habe, ähm, also wir haben, wir haben ein Haus in Berlin. Ah. Ja. Und, ähm, und im Prinzip, also das wäre schon auch okay gewesen, aber das hat, da gibt es halt keine Raketen im Hintergrund und das ist halt auch irgendwie nicht ganz mein, mein Natural Habitat. Das hier ist ein bisschen, bisschen mehr, was ich bin. <lacht> Apropos ähm, Natural Habitat. Es gibt dieses Bild, ich glaube, das ist am Tag der Gründung oder ganz irgendwie dicht dran an der Gründung. Und zwar ist dieses Bild von dieser Mariachi-Band ähm, in einem leeren Büroraum. Elon hat da irgendwie äh, die Rasseln in der Hand. Äh, die und du stehst hinten dran und guckst so ein bisschen, weiß ich gar nicht, aber so ein bisschen, ähm, ob du nun, als würdest du noch nicht genau wissen, was das hier alles äh, gibt. Gibt es eine Geschichte zu dem Bild? Äh, das war, glaube ich, tatsächlich nicht, sehr, nicht so früh. Das war, glaube ich, nach einem Jahr. Ah, okay. Und wir hatten, äh, wir hatten ein zweistöckiges Büro und der, der erste Stock, also das Erdgeschoss, war sozusagen schon ähm, komplett ausgefüllt und oben war es noch leer. Und wir wollten es eigentlich oben dann auch... Ähm, ja, halt Office da oben reinbauen und dann hatten wir vorher halt eben noch die Idee, oder Elon hatte die Idee, eine Mariachi-Band zu holen und einfach nur ein bisschen die Mariachi-Band spielen zu lassen. Und äh, naja, ich meine, so mein, mein Ding war das nicht unbedingt, ich wäre nicht auf die Idee gekommen. <lacht> Aber es war ganz lustig und, und ähm, war halt mal was anderes. Und nach war es halt so, dass Elon gesagt hat, das müssen wir jetzt öfter machen. Und es hat tatsächlich Jahre gedauert, bis das dann nochmal kam. Mhm. Aber ja. Kann noch mal. Ich, ich glaube, die Verschwörungstheoretiker würden jetzt so denken, von, ja, und deshalb ist jetzt die Starbase in der Nähe von äh, Texas, äh, von Mexiko, weil man das damals schon <lacht> gesehen hat. Aber, ähm, <lacht> ja. Nee, das hat andere Gründe. Ja. Ähm, du hast gesagt, ne, Elan hat dir diesen Job angeboten und du warst, du warst bei Microcosm gewesen vorher. Und ähm, wie, wie kommt man auf die... Oder nein? Nicht, wie kommt man auf die Idee? Wie sagt man sowas zu? Also ich meine, da kommt jemand, der nicht aus der Branche kommt. Du kanntest die Branche ja schon ein bisschen, also hattest vorher in der Branche gearbeitet. Und dann kommt jemand, der von sich auch selber gesagt hat, naja, ich habe eigentlich von den Sachen nur Ahnung aus Büchern oder ich habe mir das angelesen und ich habe da eine Idee ähm, und ich will ein gutes Team zusammen aufstellen ähm, und ich will Raketen bauen. Und ich glaube tatsächlich auch, ähm, ja, ähm, ich will in den Orbit und ich will, will hier halt Raumfahrt Ernstzunehmende betreiben. Was war da so? Was sich habe. Also, Elon war sogar noch ein bisschen weiter. Nicht? Elon hat im Prinzip von Anfang an gesagt, er will ähm, zum Mars und, die und, und Mars kolonisieren und, und Multiplanetary Species aus, aus der Menschheit machen. Ähm, und Elon hat eine ziemlich gute Trackhacker davor schon gehabt. Er hatte im Prinzip zwei Firmen gehabt, ähm, mit denen er mit aufgebaut hat, ähm, was er erfolgreich gewesen hat, ähm, das Geld für, für SpaceX dabei zusammengekriegt. Und das war zum Beispiel auch was, was mir halt. Ähm, was mich halt auch irgendwie beeindruckt hat, weil er im Prinzip sein gesamtes Vermögen, ähm, was er vorher gemacht hatte, bei, bei anderen Firmen wieder eingesetzt hat, um eben eine neue Firma zu bauen. Und nicht irgendwie, was war 16 Prozent oder so, sondern eben alles, nicht? mehr oder weniger alles. Ähm, und äh, das fand ich schon, das hat mich beeindruckt. Was mich auch beeindruckt hat, war, dass er gesagt hat, er wird nach äh, Los Angeles ziehen, weil das Talent oder halt die Leute, die halt dann da arbeiten, sind hier in Los Angeles. Und ähm, nicht umgedreht, dass er sozusagen in San Francisco oder in Palo Alto bleibt und alle, die da arbeiten äh, wollen, müssen nach Palo Alto ziehen. Zwar, also das, das hat mich auch ziemlich beeindruckt. Und dann hat er technisch, ähm, war klar, dass er, dass, er, dass, er, dass er smart ist und dass er alles relativ, äh, also nicht relativ unglaublich schnell eigentlich begreift. Und von daher ähm, vielleicht am Anfang, das ist eine, eine, eine Learning Curve, ist, aber das ist... Ähm, innerhalb von ein paar Jahren wird er das alles, alles beherrschen und, und alles wissen, was, was, für eine, was für eine Raumfahrt gebraucht wird. Und das war auch der Fall, ne? mhm. das, ging, das ging ratzfatz. Und dann hat er das eben alles äh, gewusst und noch mehr gewusst. Und die Tatsache, dass er halt am Anfang nicht, nicht klassisch ausgebildet war, halt war eigentlich ein Vorteil in dem Sinne. Ja? Das heißt, er war offen für neue Ideen, offen für neue Sachen und hat halt auch ein bisschen immer hinterfragt, was ich eigentlich machen, warum wir das so machen oder warum wir das nicht anders machen. Mhm. Die, also das hört man oft zu SpaceX, dass das da irgendwie ähm, neue Leute gerne genommen werden, wo man sagt, Talent ist wichtiger als irgendwie Erfahrung, ähm, dass man Leute braucht, die halt den Drive haben und ähm, dennoch braucht man ja so ein gewisses Kernteam, was Miss Wissen mitbringt und das aufbaut und da im Prinzip hab, wurde jemand auch geholt, der auch aus der Industrie kam, mit dem du vorher zusammengearbeitet hast und zwar äh, Gwyn Shotwell kanntest du glaube ich von Microcosm, oder? Ja, ja. Also das war ähm, Gwyn Shotwell war mein Boss bei Microcosm und, ähm, und äh, ich habe mit ihr zusammengearbeitet. Wir hatten eigentlich ein, ein prima Team, ähm, weil wir auch durchaus verschieden sind. Ich bin halt ein bisschen der skeptische deutsche Raumfahrtingenieur und sie ist die die ähm, outgoing äh, amerikanische ähm, Unternehmerin sozusagen, nicht? Und die Kombination war immer hervorragend, weil, weil wir konnten halt auf, uns auf jedes Publikum ein, einstellen und, ähm, und jedes Publikum auch gewinnen, entweder durch sie oder durch mich. Ja. Mhm. Ähm, und ja, können war einer der Hauptpfeiler ähm, danach auch noch. Ähm, dann war aber auch noch äh, Tom Müller war da ähm, am Anfang und äh, Chris Thompson war der VP of Structures. Ähm, und dann war auch noch kurz danach auch noch Tim Buzzer. Das waren so ein bisschen so die... die, die äh, Pfeiler von, von, von SpaceX und die Leute, die halt ein bisschen Erfahrung hatten, aber auch nicht unbedingt traditionell. Also ich kam ja auch nicht unbedingt aus der traditionellen Industrie. Und wir waren alle mental auch ein bisschen auf der, auf der, auf der gleichen Spur. Das ist halt eben auch wichtig. Und wir haben sozusagen dann nur noch danach Leute aus der, aus, direkt aus dem College geheuert und dann angelernt. Ich hatte auch mal gelesen, ich, ich glaube, dass du das gesagt hast, ähm, dass dich auch gereizt hat die Idee, dass man diese Raumfahrt, dass man die halt günstiger und schneller machen kann. Dass, dass du gesehen hast, was im Prinzip an der Raumfahrt nicht so gut funktioniert. Und wo man, wo du aber das Potenzial gesehen hast, das könnte man verbessern, wenn man das wollte. Und dass das irgendwo Elon und SpaceX auch versprochen hat. Genau. Ähm, ich meine, Erfahrung hat halt immer so ein bisschen so die, ähm, den Nachteil, dass man dann seiner eigenen Erfahrung mehr traut, als irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Und das hat eben beim letzten Mal so geklappt, dann malte es diesmal eben auch so ist also Ein ziemlich zweischneidiges Schwert, nicht? weil dadurch probiert man halt nie Neues und dadurch weiß man halt auch eigentlich nicht, ob die Erfahrung wirklich nur Zufall war oder auch auf Physik basiert. Nicht? Und, und ähm, wenn man jemanden hat, der nicht Erfahrung hat, aber halt eben klug, klug, klug ist und, und ausgebildet und weiß, kennt, was die physikalische Grundlage und so weiter, dann... Ähm, kann das eine Person sein, die halt das alles noch mal neu ausprobiert, neu auf den Kopf stellt. Und dabei kommen oftmals Sachen raus, die nicht besonders intuitiv sind. Da gehen halt Sachen, die vorher nicht gingen. Ja. Äh, manchmal geht es halt auch schief. Ähm, aber, aber in der Regel ist, wir haben die Erfahrung gemacht, dass das immer relativ hilfreich war und den Horizont erweitert hat, wenn man nicht zu festgefahren war, in, wie es bisher gemacht wurde. Finde ich ganz spannend, also wenn man sich so Statistiken anguckt mit äh, Ingenieurstudenten in Deutschland. Ich glaube, die Top 3 Wunscharbeitgeber von Ingenieurstudenten in den USA sind in, Nummer 1 SpaceX, Nummer 2 Tesla und Nummer 3 NASA. Also ähm, das, das zeigt auch irgendwie von wegen, wie, ähm, ja, wie sich Talent irgendwie auch ähm, an gelockt fühlt von <lacht> diesem Drive. Na, das zeigt ein bisschen auch, dass man eigentlich nicht weiß, wie die Arbeitgeber sind. weil man <lacht> hat ja noch nicht gearbeitet. Oder? Nein, nicht. Es, also würdest du sagen, von wegen, dass die jungen Studenten direkt vom College oder aus der Uni kommen, ähm, dass sie falsche Vorstellungen haben? Naja, ich meine, ich sage das nur, weil äh, SpaceX, Tesla und NASA sind sehr verschieden. Mhm. Ähm, und, und von daher passt es irgendwie nicht ganz, ähm, dass es irgendwie einen so will ich arbeiten und dann ein bisschen weniger ist, ist es bei Tesla und ein bisschen weniger ist es bei NASA. Das stimmt, glaube ich, nicht. Mhm. Ja? Und von daher, das ist, glaube ich, auch ein bisschen durchmischt mit Plastik und, und, ähm, und anderen Sachen. Ähm, und, und eben auch dadurch, dass man halt bei, das nicht so richtig weiß. Ne? Mhm. Ähm, was, ich, was ich damals gemacht hatte, als ich studiert habe, ich habe ähm, ein Praktikum bei, damals hieß es, ich weiß gar nicht, wie es hieß damals. Ostwald Friedrichshafen, Friedrichshafen und ähm, war, war Donier und wurde dann ähm, Teil von Airbus. Jetzt ist es ein Teil von Airbus. Also, ich habe da ein Praktikum gemacht und ich habe ein Praktikum gemacht bei, damals hieß es Erno in Bremen, ähm, weil ich einfach auch wissen wollte, wie die, wie die Plätze sind und wie das, wie das halt auch wirklich ist, damit ich nachher eine, eine Entscheidung machen kann. Und das kann ich also einfach auch nur empfehlen. Ich, wenn man sowas machen kann, machen ein Praktikum bei NASA, machen ein Praktikum bei SpaceX, machen ein Praktikum bei, äh, bei Tesla und mache dann die Entscheidung. Hm. Und also würde ich jetzt nicht sagen, dass die, die jungen Ingenieure da bei SpaceX verheizt werden und man da im Prinzip deren äh, Wissen ausquetscht und dann äh, hauen die wieder ab oder äh, sind erstmal fertig, <lacht> sondern mehr die Leute, die bei SpaceX gut sich äh, wohlfühlen, die bleiben dann da und die merken, dass das äh, ihre Sache ist? Also zum, zum einen, wenn man aus der Uni kommt, hat man eigentlich kein Wissen. Nicht? Man hat irgendwie die Fähigkeit, das ähm, Wissen aufzusaugen, und, aber eigentlich direkt Wissen hat man eigentlich nicht. Das, ist halt so, nicht? Und ähm, also vielleicht ein bisschen im speziellen Bereich, aber, aber ich fand immer, je mehr man eigentlich lernt, umso, weniger, umso mehr weiß man, dass man wenig weiß. Nicht? Mhm. Oder, ähm, und, und dann halt bei, bei SpaceX anzufangen, ähm, heißt dass man halt erstmal eine ganze Weile lernt, noch eine ganze Weile lernt, wie der, wie der Laden läuft. Ist viel Arbeit, ähm, sehe ich aber auch ein, das muss ein bisschen, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das rechtzeitig balanciert und dass man da nicht völlig in, die, in der Arbeit versinkt. Ähm, aber wenn man das richtig balancieren kann, dann, dann kann das durchaus sustainable, also, also auch ähm, andauern an gehen und nicht unbedingt mit einem verheizen sein. Also eigentlich gar nicht. Hm. Ähm, ich hatte halt auch, am Anfang hatte ich mich durchaus ziemlich reingehängt und äh, ziemlich viel auch gemacht. Ähm, aber nach ein paar Jahren muss man einfach dann irgendwie eine Balance finden. Ich arbeite grundsätzlich viel. Ähm, aber ich habe halt eben auch meine Grenzen und muss darauf achten, dass ich, was weiß ich wo mein, mein, mein, mein Sweet Spot ist beim, beim Arbeiten und dass ich halt auch eben entsprechend andere Sachen machen kann und auch mein Kopf nicht nur in der Arbeit steckt, sondern eben auch noch in anderen Sachen. Mhm. Ähm, das ist nicht anders als in anderen Job und, und die, ähm, da schwirren Haufen Gerüchte auch rum, wie schwierig das ist, ähm, ich fand das nie so besonders schwierig. Mhm. Was natürlich besonders war, war halt gerade die Anfangszeit von SpaceX, dieser Startup-Charakter nicht jetzt mal und dann halt diese Tropeninsel. Also ich hatte ja ähm, Bülent Altern bei mir schon zu Gast und wir haben da so ein bisschen drüber geredet und er ist ja ein super Erzähler und er erzählt dann ja und wir haben dann gemeutert, weil die wollten uns keine Zigaretten mehr. Also sehr übertrieben, aber halt mit einem Augenzwinkern. Und ähm, aber trotzdem, man muss schon sagen, diese es war ja ein bisschen aus einer Not heraus. Ich durfte, glaube ich, aus Wendenberg nicht starten oder nicht demnächst starten und deshalb habt ihr euch entschieden, okay, wenn es schnell gehen muss, äh, dann sind wir äh, von Omelek schneller. Ähm, aber logistisch war das äh, nicht so einfach, würde ich mal einfach so sagen. Ja, man musste schon ziemlich alles dabei haben, wenn man da runterfuhr, sonst äh, also es hat zwei Tage gedauert, da hinzukommen und zwei Tage wieder zurückzukommen mit dem Flugzeug. Nicht? Und, ähm, und von daher, man musste schon ein bisschen mehr nachdenken, was man eigentlich mitbringt und, und was man halt dort kriegt, also gar nichts eigentlich. Ähm, und, und das war schon ein bisschen schwieriger auf der anderen Seite, da waren noch ein paar Vorteile dabei, ähm, da war halt die Tatsache, dass da war kein Mensch drumherum, mehr oder weniger. Also, es war ähm, ein guter Platz, um halt Raketen zu, auszuprobieren, ja. weil, weil da sehr viel Wasser drumherum ist und im Prinzip kann nicht, kann nicht viel passieren. Ähm, außerdem ist da keiner, der dich beobachtet. Und ich meine das jetzt mal einfach so: ähm, Wenn man Raketen baut, dann, dann gehen halt am Anfang Sachen schief. Nicht? Und man macht halt, was weiß ich, Static Fires, da wird halt fünfmal probiert das zu machen. Ja. Und wenn ich jetzt sehe, was halt bei, ähm, bei SRS passiert, wenn da mal ein kleines Ventil kaputt ist, dann schreit die ganze Welt und, und, äh, und, und zeigt den, den Finger auf Nase, ja. Und ich denke nur, mein Gott, lass die doch mal arbeiten. Ja. Mhm. Ähm, also das war einfach nur so, wir konnten einfach ein bisschen dann auf, in unserem eigenen Tempo arbeiten und das, das alles äh, hinter uns bringen. Und das war auch gut so. Mhm. Ich, ich, ich fand es auch spannend, weil sowas, so, so eine Gegend halt mit diesen ganzen äh, Korallen und so, also das ist halt was, was man eigentlich in Deutschland überhaupt nicht kennt und überhaupt nicht sieht. Und ich habe zum ersten Mal Charles Darwin auch verstanden und, und diese ganzen Korallensachen, das ist schon irgendwie spannend. Hm. Ich, ich hatte irgendwo gelesen, ähm, dass ihr da auch Wracktauchen wart. War, warst, warst du da drunter? Also warst du einer von den Leuten, die da tauchen waren? Hm. Ja, ja, wir hatten, wir haben angefangen, man kann im Prinzip kann man nicht viel machen. Man kann. Ähm, Tauchen oder, ja, das war es eigentlich. Schnorcheln. Es ist halt nur Wasser. <lacht> <lacht> Schnorcheln, ja, okay. Und tauchen oder schwimmen, ja. Aber, ähm, und dann ist das Problem, dass wir halt eben auch lange gearbeitet haben, dann daraus wurde dann oftmals nachtauchen. Ähm, und dann gibt es halt da in der, in der, in der Bucht einige Fax von, noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, unter anderem eben, ähm, die Prinz Eugen, ähm, die damals in einem Atomantest, ähm, angebrochen wurde sozusagen, oder halt, ähm, ähm, beschädigt wurde und dann in diese Bucht gezogen wurde und dann dort gekentert ist. Und, ähm, und ja, ist halt auch ein, ein ziemlich beeindruckendes großes Schiff, ist 800 Füße lang, glaube ich. Äh, sind das? 260 Meter, 42 Meter. Und, ähm, und ist zum, guckt hinten raus ähm, mit dem Propeller halt. Und äh, vorne in, in, äh, am Bug ist in 40 Meter Tiefe. Hm. Schon, schon ein beeindruckendes Wrack zu tauchen. Du meintest eben von wegen, ja, da gehen auch Sachen schief. Jetzt muss man sagen, gerade Falcon 1, ähm, drei Fehlstarts, bevor dann der vierte geklappt hat. Also man hat seine Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes äh, explodieren sehen. Gerade der erste Start, also dann, da war das Tauchen oder Schnorcheln ja vielleicht sogar ein bisschen praktisch, dass man da irgendwie die, die Teile in der Nähe wieder aufsammeln konnte. Was ist denn das für ein Gefühl? Also ich meine, ihr habt da ja wie, weiß nicht, Jahre dran gearbeitet, bis ihr praktisch das erste Mal gestartet hat und dann puff. Ja, also äh, der erste Start war nicht besonders schön <lacht> und ähm, hat mich auch ziemlich mitgenommen. Und ähm, ähm, ja, das war halt irgendwie jahrelange Arbeit. Das war 2006 und wir hatten 2002 angefangen, also vier Jahre Arbeit im Prinzip. Ne? Ähm, und, und vor allen Dingen, ich meine, gut, das flog ja auch für 30 Sekunden. Ne? Hätte ja auch weiterfliegen können, finde ich. Aber das ist halt eben auch nur ähm, für 30 Sekunden Flog. Es um, war halt schon auch ein bisschen enttäuschend um, und dann eben auch runterkam und dann halt um, im Prinzip sind wir 100 Meter weit gekommen vom Startplatz, nicht? Um, auch wenn wir irgendwie ein paar Meilen hochgekommen sind. Um, und dann die ganze Sache aufsammeln und in, in, in, in, wir hatten die, den Hänger, also im Prinzip Zelt, um, hatten wir die Sachen dann hingelegt, ungefähr da, wo die sozusagen die Rakete nachkonstruiert. Und da war schon alles ziemlich äh, traumatisch, würde ich mal sagen hat eine Weile gedauert, aus dem Loch wieder rauszuklettern. Ich hatte auch irgendwo gelesen, dass du gesagt hast, von wegen äh, oder deine Frau, die gesagt hat, dass du irgendwie einen Monat oder so nicht mehr mit ihr oder nicht absichtlich nicht, sondern einfach generell einfach nicht mehr geredet hast irgendwie und irgendwie völlig äh, im Tunnel warst. Ja, ja stimmt. Das, das, und sie sagt jetzt auch, dass die Zeit jedes Mal länger wird, wenn ich es erzähle. Nicht? <lacht> <lacht> Vielleicht fast mal eine Woche. <lacht> <lacht> um, ja, das stimmt schon, dass man im Prinzip, wenn man dann so Sachen verdaut, dass man halt einfach nur vor sich hinkrübelt und nicht, und nicht mehr redet. Das mhm. ähm, war halt bei mir genauso. Mhm. Und das Gegenteil davon ist jetzt natürlich irgendwie Flug 4 oder generell, also ich finde es immer so abgefahren bei Raketenstarts, ähm, da wie viel Arbeit da reinfliegt, wie viel Technik und was man alles bedenken muss und wie schnell es dann wieder vorbei ist. Also ich gucke fast jeden SpaceX-Start live. Ähm, das ist dann das andere Extrem, oder? Dass, man, dass sich das auf so einen Punkt kumuliert. Die andere Sache ist halt auch ein bisschen im Prinzip, also ich meine, da sitzt ja an der, oder ich hab, ich hab halt am Anfang, ähm, ich habe eigentlich immer viel Arbeit an der Konsole auch gemacht. Also ich war ähm, am Anfang halt äh, ganz in Control und dann wurde ich relativ schnell der Launch Chief Engineer, ähm, der vor allen Dingen halt so ein bisschen das, äh, das Ganze auch ein bisschen langsamer macht. Haben wir alles richtig gemacht oder äh, haben wir irgendwas vergessen hier nicht? Ähm, also es ist halt schon irgendwie ziemlich stressig, äh, wenn am Anfang noch nicht sehr klar ist, was ähm, eigentlich richtig was falsch das ist. Das, das weiß man gar nicht so sehr genau. Aber in dem Moment, wo man halt den Knopf drückt, oder wo halt der, der fiktive Knopf gedrückt wird, das ist ja alles ein Programm im Prinzip, was läuft, ähm, in dem Moment kann man eigentlich auch aufstehen und, und rausgehen und gucken. Äh, weil weil nichts, man kann es ja machen, man hat kein, keine Möglichkeit mehr, das irgendwie zu beeinflussen. Und trotzdem sitzt jeder noch davor und guckt auf den Bildschirm und guckt die Daten an und, und versucht halt rauszukriegen, ob alles gut läuft. Ja? Es hat überhaupt keinen Einfluss, was man selber da macht und was am Bildschirm passiert. Ja. Die Rakete ist sozusagen schon, die ist auf ihrem Weg und ob das gut oder schlecht geht, ist schon festgelegt. Hm. Das fand ich auch immer faszinierend. Ja und dann natürlich, da hätten wir jetzt die Falcon, also Falcon 1, wo Knopfdruck und dann ist sie weg im Prinzip und dann kann man auch eigentlich nichts mehr machen. Man kann vielleicht die Avionic oder nein, die, die Flugdaten nachträglich irgendwie auswerten oder so, aber hundertprozentig genau. Also klar, man kann das analysieren, aber wenn man die Hardware nicht in der Hand hat, ist es schon schwierig zu wissen, was genau passiert oder wie sich eine Rakete eigentlich verhält. Und ähm, SpaceX, einzige Firma, die äh, Booster, orbitalfähige Booster wieder landen kann, das ist meiner Meinung nach ein extremes Wissen. Also da gibt es ja eigentlich so gut wie niemanden, der dieses Wissen hat, weil wie gut Hardware wirklich performt, wenn sie dann wieder da ist, oder? Genau, also ähm, die Tatsache, dass man halt dann ähm, die Stufe sich normal ansehen kann und normal, ähm, was man sich vielleicht tests machen kann oder ähm die Elektronik die ja die immer durchgehen kann und also Sachen halt nachgeflug, ja, ähm, ist halt ein unglaubliches, ähm, unglaublicher Vorteil gegenüber einer normalen Rakete, die einfach nur weggeht und wo man halt denkt, okay, ging gut, aber wir wissen nicht genau warum. Nicht? Ja, ich stehe hier vor einem Modell von Bremsat und Bremsat ist ein ganz besonderer Satellit, der ist mit dem Space Shuttle ins All gebracht worden. Und zwar, äh, an dem hat nämlich Hans Königsmann mitgearbeitet. Also, Hans Königsmann, wenn Sie das hier sehen, äh, ich würde unheimlich gerne ein Interview mit Ihnen führen. <lacht>